Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf diesem Kanal. Und zwar, heute möchte ich euch erklären, wie ihr eure Kühlung bei eurem PC verbessern könnt. Sprich, äh, die CPU-Kühler, die Grafikkartenkühler, alles mögliche, was eingebaut ist und eine Steuerung hat, könnt ihr nämlich einstellen. Und zwar, es gibt ein Startprogramm, was alles steuert. Und das nennt sich das BIOS, sprich UEFI. Dieses Programm steuert alles auf dem PC und wird als erstes gestartet. Da könnt ihr einstellen, das werde ich euch auch gleich zeigen per Kamera, werde ich auch noch eine zweite Kamera installieren, noch. Könnt ihr einstellen, eure Lüftergeschwindigkeit von der CPU, von der Grafikkarte leider nicht. Da brauchen wir ein anderes Programm für, aber das werde ich euch auch noch gleich zeigen. Kein Problem, Leute. Es ist irgendwie alles einstellbar bei einem PC. So, als erstes, wenn ihr euren Grafikkarten-Lüftern verschnellern wollt oder Kühlung mehr braucht für eure Grafikkarte, gebt ihr erstmal bei Google ein MSI Afterburner. Da ist es schon. So, so, ich packe euch das noch in die Videobeschreibung. Dann einmal auf die ersten Link, sag ich mal, einmal raufklicken. Dann scrollt ihr einfach nach unten, weiter, weiter, weiter, immer schön runter hier. So, irgendwann kommt dann hier MSI Afterburner zum Download für den PC, Android oder die Spielkonsole. Wir nehmen das für dem PC. Wenn ihr das runtergeladen habt, alles easy, alles fertiggestellt habt, wird das Programm auf euren Desktop erscheinen. Dann drückt ihr nun auf Öffnen und könnt nun eine selbst angefertigte äh, Kühlungskurve oder wie, wie das auch heißt, könnt ihr hier einstellen. Und zwar, als erstes dass das Programm startet, Leute, ich gehe nochmal kurz zurück. Also wenn ihr jetzt in dem Programm drin seid, und das soll ja immer automatisch starten, das heißt, das Programm ähm, auch ihr Nutzen erfüllen soll. Wenn es geschlossen ist, zum Beispiel jetzt so, Hör ich schon, dass mein Grafikkartenlüfter runter geht und wieder auf manuell umspringt von den ähm, Hersteller, eben die Voreinstellungen. Hier drückt auf Öffnen, dann öffnet sich das Programm und ist schon da. Es wird hier unten erstmal auftauchen, dann klickt ihr einfach einmal mit Links, legt drauf und dann ist es schon da. Dann geht ihr auf dieses Zahnrad hier unten und stellt erstmal ein bei Allgemeine Einstellungen bei hier Start mit Windows und Start minimiert. Das heißt, wenn es gestartet wird, wird es immer so groß aufpoppen wie hier. Wenn Start minimiert ist, wird es hier unten nur angezeigt. Aber Leute, nicht schließen das Programm. Das braucht ihr ja, damit die Kühlung auch aktiv ist. Also erstmal Start mit Windows, Start minimiert. Das klickt ihr einmal an. Dann geht ihr auf Lüfter. Also Leute, ganz ganz kurz noch. Ich habe was vergessen. Und zwar, wenn ihr auf diesen Lüfterreiter geht, müsst ihr noch aktivieren. Der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle aktivieren. Ich habe mir jetzt was angepasst. Ich kann das jetzt so ja oh, nice. Es wurde nicht gespeichert. Alles klar. Also Leute, dies hab ich, das habe ich mir selbst angepasst. Ne? Das müsst ihr nicht irgendwie nachmachen. Passt es euch so an, wie ihr es wollt. Ich kann mal so zeigen, so wird es von meinem Hersteller, von der Grafikkarte eben vorgegeben, von Nvidia. Aber ich wollte, dass der, die Grafikkarte schön, schön, schön gekühlt bleibt. Beim Zocken, Aber beim Stream, braucht ihr alles eben Leistung. Da habe ich jetzt ja, einmal auf angepasst geklickt und ja, wartet. Ja, gut, okay, bei mir könnte ich das jetzt anpassen hier. Ich habe es eben gerade schon angepasst, aber es hat sich gerade zurückgesetzt. Ist aber nicht schlimm. Wenn ich jetzt einfach abbrechen habe, dann habe ich meine Einstellung wieder. Könnt ihr alles Mögliche ab anpassen hier beim Start, dass sie bei 0 Grad hier unten seht ihr die Temperatur und hier die Lüftergeschwindigkeit. Ich sag mal bei 0 Grad der Grafikkarte 40% Lüftungsgeschwindigkeit. Moment. So, wenn es jetzt bei 20 Grad ist. Möchte ich, dass meine Grafikkarten Lüftergeschwindigkeit auf 45, 55% umspringt. Das könnt ihr eben einstellen. Alles mögliche. Wenn bei euch diese Fehlermeldung kommen Sollte ich, ich drücke mal hier. Seht ihr? Leute, das liegt einfach ganz einfach daran, dass ihr diesen Strich... Muss immer höher sein, weißt du? Zack, immer höher. Wenn der hier zu tief ist, es funktioniert nicht. So, so. Okay, Leute, Leute, stellt euch es so ein, wie, wie euch das passt. Ist, Leute, nicht erschrecken. Der Grafikkartenlüfter äh, wird sehr, sehr laut sein. Auf einmal, wenn er auf 100% ist. Ist aber nicht schlimm. Ist eigentlich sogar gut, weil die Kühlung trifft dann ja. Ja, jetzt habe ich Scheiße. Egal. Ist nicht schlimm. M konfiguriert euch das so, wie ihr wollt. Ja, soviel zu den Grafikkartenlüfter-Einstellungen. Leute, ihr wollt natürlich euren gesamten PC die Kühlung verbessern. Das heißt, ihr wollt euren Gehäuselüfter schneller machen, ihr wollt die äh, CPU-Lüfter schneller, alles schneller drehen lassen. Und Leute, das geht mit den BIOS, sprich UEFI. Und zwar, die erste Methode sieht so aus, dass ihr auf Einstellungen geht und dann auf Update und Sicherheit und dann geht ihr hier in der Liste auf Wiederherstellung. Ihr drückt nicht das hier oben, sondern erwartet Start. Da drückt ihr dann rauf und heißt, äh, ihr werdet sofort in das UEFI weitergeleitet und da könnt ihr dann alles einstellen also das ist die erste Methode dass es das einfach so machen könnt oder dass ihr beim starten von Windows einfach delete drückt bei mir ist es zum, äh, zum Beispiel Elite delete ähm, F1 F2 alle Tasten mal durchprobieren ist aber eine ziemlich unnötige Methode meiner Meinung nach die zweite Methode ist, wenn ihr beim Start von Windows Shift gedrückt haltet die ganze Zeit. Und dann kommt äh, ihr in ein Menü, zeige ich euch auch gleich. Aber Leute, macht auf jeden Fall die Methode, die ich euch gerade gezeigt habe mit dem erweiterten Start. Einfach jetzt neu starten und dann passt das schon. Dann seid ihr sofort drinnen mit Sicherheit, Leute. Ich würde sagen, ich switch schnell auf meine zweite Kamera und dann zeige ich euch das alles einmal. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt meine Kamera geswitcht und jetzt gehen wir einfach mal auf den erweiterten Start, das heißt einmal auf Einstellungen. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das alles jetzt. Ne? Dann geht auf Update und Sicherheit, wie gesagt, ne? dann auf Wiederherstellungen und dann jetzt neu starten. Erweiterter Start. Jetzt neu starten, drücken wir einmal. Und dort müssten wir dann einmal auf Problembehandlung klicken, dann erweiterte Optionen und dann geht ihr UEFI. Ähm, da ist es schon, seht ihr ja. Einmal raufklicken, dann wird es nochmal neu starten. Und dann, Leute, Werdet ihr gleich dorthin geleitet. So Leute, es variiert bei jedem anderen Hersteller. Ne? Bei mir ist es halt MSI. Und deswegen, äh, bei mir, also Leute, es, ist, es wird bei euch allen anders aussehen wahrscheinlich. Es sei denn, ihr habt die gleichen Hersteller und so. Also ihr müsst jetzt erstmal den Reiter suchen, wenn ihr im UEFI angekommen seid. Hardware Monitor. Da klickt ihr ja dann einfach drauf. Das ist bei mir hier. So, dann werde ich schon weitergeleitet. Hier seht ihr dann alles, was Temperaturen, Ventilator und alles mögliche so angeht. So, ich habe bei mir eben alles schon auf Fullspeed gesettet. Ihr seht jetzt, hier kommt so eine kleine so eine kleine Tabelle, kann man das sagen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, wenn ich jetzt, hier steht ja bei mir, wenn ich alles auf default setzen will, drücke ich einfach mal D. Drücke ich an der Stelle mal. Das heißt, jetzt mal jetzt ab jetzt übernimmt das ähm, System was einstellt, wann der Lüfter umspringen soll, weil es zu heiß wird. Aber ich hätte jetzt alles mal auf Fullspeed. Der Lüfter, ich höre ihn schon, wird lauter. Man müsst einfach nur, bei euch, bei manchen Sachen wie Asus oder so, gibt es, ähm, ist es halt so, dass man das alles einzeln einstellen, dieser Ventilator. Ähm, und bei mir ist es halt, dass ich einen Knopf drücken muss und dann alle auf äh, Fullspeed gesetzt werden. Ihr seht hier halt an den Strich, ne? er ist auf Fullspeed jetzt. Sonst, wenn er langsamer sein würde, würde der Strich hier unten so lang gehen. Aber er ist jetzt Full Speed. So, gehen wir mal kurz rüber zum System. Ihr seht, bei mir ist voll 12 Volt in allen Ventilatoren drin. Das heißt, bei mir wird es dann wahrscheinlich über die Voltzahl, umso höher die Voltzahl, umso schneller der Ventilator. Wenn bei euch ähm, 8 Volt ist er auf mittelmäßig so eingestellt, auf 10 Volt so schon ein bisschen besser. Und auf 12 Volt Full Speed, alles so richtig schön gekühlt im Computer. Also wie gesagt, bei mir muss ich nur die Taste F drücken, damit alles auf Fullspeed gesetzt wird. Wenn ihr dann die Einstellungen speichern wollt, also ich habe jetzt alles auf Fullspeed, geht einmal hier raus. Und wie gesagt, dann drückt ihr einfach Escape. Band, ohne zu speichern. Nein, falsch, sorry Leute. Ähm, warte, bei mir war das die Taste F10, glaube ich. Ja, also bei Leute, ihr müsst gucken, bei euch kann man... Wir gucken das gleich mal nach. Warte mal. Ne? Nein. Ähm, wir gucken jetzt mal ganz schnell, wo man das äh, speichern kann oder wo man den Reiter findet, wo man das speichern kann. Das gucken wir jetzt mal schnell. Äh, hier. Äh, ihr sucht den Reiter Settings und dann steht da Speichern und Verlassen. Da tuckt, äh, guckt ihr mal rauf. Dann könnt, äh, könnt ihr eine Option auswählen. Also, ich möchte meine Änderung speichern. Das mache ich jetzt einmal. Und dann steht da Einstellung speichern und beenden. Bei mir steht. Ich habe jetzt nichts geändert, deine Einstellungen werden jetzt nicht übernommen, weil ich habe ja nichts geändert. Ich habe ja schon alles auf Fullspeed gehabt. Bei euch wird dann stehen, ihr drückt dann einfach Ja, Das wird gespeichert und dann beendet die, äh, das BIOS und dann startet Windows ganz normal. Also ich höre jetzt schon, das werdet ihr bei euch dann auch hören, dass die Lüfter äh, euch hinten richtig Fullspeed ähm, geben. So Leute, ich bin jetzt wieder angekommen in meinem PC und ich höre, meine Lüfter sind deutlich lauter geworden. Wie gesagt, es hat wirklich funktioniert, alles hat alles super geklappt. Wenn euch das Tutorial gefallen hat oder irgendwelche Fragen noch habt, ähm, schreibt es in die Kommentare. Leute, in der Videobeschreibung ist mein Discord, da könnt ihr gerne raufkommen. Schreibt mir eine Privatnachricht einfach und dann werde ich euch nochmal helfen oder euch das beziehungsweise erklären. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wir werden immer größer. Danke für den krassen Support in letzter Zeit, Leute. Den muss ich extra nochmal sagen. Ja, okay, dann würde ich sagen, ciao bis zum nächsten Video beziehungsweise nächsten Stream. Ciao, ciao.